Kapitel 12 Auf dem nächsten Planeten wohnte ein Säufer. Es war ein sehr kurzer Besuch, doch tauchte er den kleinen Prinzen in eine große Traurigkeit. »Was machst du da?« fragte er den Säufer, der schweigend vor einer Ansammlung leerer und voller Flaschen saß. »Ich saufe«, antwortete finster der Säufer. »Warum säufst du?« fragte ihn der kleine Prinz. »Um zu vergessen«, sagte der Säufer. »Um was zu vergessen?« erkundigte sich der kleine Prinz und bedauerte ihn schon um zu vergessen, dass ich mich schäme, gab der Säufer zu und senkte den Kopf. Für was schämst du dich? fragte der kleine Prinz, der den Wunsch hatte, ihm zu helfen. Fürs saufen, gab der Säufer zu und vergrub sich endgültig in Schweigen. Und ganz perplex machte sich der kleine Prinz wieder auf und davon. Die Erwachsenen sind doch wirklich wunderlich, sagte er sich auf seiner Reise.